Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Sprechen wir jetzt über Einheiten. Zunächst einmal, was ist eine Einheit? Worum geht es? Wenn wir jetzt die Natur beobachten, können wir sagen, die Natur hat viele Eigenschaften. Ein Wald kann schön sein, ein Berg, ein Berg kann groß oder klein und so weiter und so fort, das Meer blau. Manche Eigenschaften, die man messen kann. Diese Eigenschaften sind für die Physik wichtig und auch in der Mathematik. Solche Eigenschaften sind zum Beispiel die Länge oder anders gesagt Abstand oder Weg, das sind gleiche Wörter für die Länge, die Masse, grob gesagt das Gewicht, was allerdings nicht genau das Gewicht ist, aber jetzt ist es nicht wichtig, das genau zu erklären, die Zeit, die Geschwindigkeit, die Kraft, die elektrische Ladung und so weiter und so fort. Alle diese Eigenschaften, die für die Physik wichtig sind und die man messen kann, nennt man physikalische Größen. Jede Größe kann man jetzt mit verschiedenen Einheiten messen. Für den Abstand, was benutzt man dann, wenn man denn einen Abstand messen will? Sowas wie Meter oder Kilometer oder Zolle und so weiter und so fort. Für die Zeit, was benutzt man, um die Zeit zu messen? Das weiß, das weiß jeder, Okay, Sekunde, Stunden, Tage, Minuten und so weiter. Für die Masse, also grob gesagt das Gewicht, was benutzt man da? Kilogramm oder Gramm oder Tone und so weiter. Und so fort. Für die Kraft gibt es eine unbekannte Einheit, also das nennt man Newton und so weiter. Jetzt bei diesen Einheiten, besonders hier bei Meter, sieht man, es gibt manche Vorsätze, Kilometer, Millimeter. Und diese Vorsätze sind eigentlich Zahlen, die zeigen einen Anteil der Einheit. Milli, zum Beispiel, bedeutet ein Tausendstel. Centi, mit C, ein Hundertstel. Deci, ein Zentel. Kilo bedeutet tausend. Daher ein Milligramm ist ein Tausendstel eines Gramms. Ein Millimeter ist ein Tausendstel eines Meters. Also Milli bedeutet tatsächlich tausendstel. Ein Zentimeter bedeutet ein Hundertstel eines Meters. Ein Kilogramm bedeutet 1000 Gramm. Kilo bedeutet nicht, also das benutzt man im Alltag vor das Gewicht, aber das bedeutet eigentlich 1000. Wenn man genau sein will, dann sagt man Kilogramm. Ja? Oder Kilometer, das bedeutet 1000 Meter. Kilometer. ja. Ein Kilowatt, 1000 Watt. Zentiliter, das wie Zentimeter, Zenti bedeutet. Hundertstel, also ein Hundertstel eines Liters. Dezivolt. Wie Dezimeter und so weiter. Dezi bedeutet ein Zentel eines Volts. Also hier. Oder eines Meters und so weiter und so fort. Wie kann man jetzt diese Einheiten umwandeln? Wenn man umrechnen will. ja? Wenn ein Abstand in Kilometer gegeben ist, und will man dann so in Dezimeter den Abstand angeben. Ja? Wie geht das? Man kann das hier ganz leicht in diesem Bild sehen. Ja? Ein Kilometer. Was bedeutet Kilo? 1000. Also ein Kilometer ist... 1000 Meter. Okay? Und da schreibt man 1000. Ja? Ein Meter ist 10 Dezimeter. Ein Dezimeter ist ein Zentel, also ein Meter ist 10 Dezimeter. Ein Dezimeter ist ein Zentel, ein Zentimeter ist ein Hundertstel, also ein Dezimeter ist 10 Zentimeter. Ein Zentimeter ist 10 Millimeter. Ja? Und wenn man jetzt etwas, das in eine größere Einheit gegeben ist, umwandeln will in eine kleinere Einheit, dann muss man mit diesen Zahlen multiplizieren und umgekehrt dividieren. Ja? Das gilt allgemein. Vom Großen zu Kleinen muss man multiplizieren, vom Kleinen zu Größen muss man dividieren. Also wenn jetzt hier 3,5 Kilometer gegeben sind und wir wollen das in Dezimeter messen, ja? dann sagt man, 3,5 mal 1000 mal 10. Und dann sind wir schon bei Dezimeter. Das bedeutet, dadurch, also das Ergebnis ist 35.000, ja, dadurch haben wir Kilometer in Dezimeter umgewandelt. Und umgekehrt, wenn wir jetzt Zentimeter zum Beispiel in Meter umwandeln wollen und da sind, sagen wir mal, 5400 Zentimeter gegeben, ja, was muss man da machen? In dieser Richtung ist durch 10. Und nochmal durch 10, dann sind wir bei Meter. Also 5400 cm durch 10 durch 10, das sind das 54 Meter. Ja? So macht man diese Umrechnung. Ja? Da ist auch so ein Beispiel gegeben. Ja? Also hier sind 0,054 cm durch 10 durch 10, ja? durch 10 durch 10, da kommt man auf Meter. Ja? Das bedeutet in diesem Fall das 0,054 cm sind 0,000054 m. Was ist jetzt mit der Masse? Also hier habe ich bestimmte Einheiten geschrieben, nicht alle. Es gibt auch Dezigramm oder Zentigramm, die habe ich jetzt hier nicht geschrieben. Ich habe nur diese groben Einheiten so geschrieben. Eine Tonne ist 1000 Kilogramm. Ein Kilogramm, was bedeutet Kilo 1000? Also ist das 1000 Gramm. Und Milli bedeutet Tausendstes, also ein Gramm ist 1000 Milligramm. Also wieder vom großen zu kleinen mal machen, vom kleinen zu großen durch. Das bedeutet jetzt, wenn etwas so jetzt eine Masse in Gramm gegeben ist, entschuldigung, wir wollen sie in Tonnen umrechnen, also von Gramm. In Tonen. Was macht man? Vom Kleinen zum Großen. Durch, also durch 1000, durch 1000. Ja? Das bedeutet, wenn, äh, wenn hier äh, 36.530 Gramm gegeben. Und wir wollen das in Tonen berechnen. Dann ist es durch 1000, durch 1000. Und das Ergebnis, wenn man das macht, ist 0.03653 Tonen. Ja? So viele tonnen sind äh, 36.530. Äh, 1.530 Gramm, ja? okay. Und jetzt hier, wenn zum Beispiel Kilogramm in Milligramm berechnen will. Kilogramm in Milligramm, also vom Großen zu Kleinen, also das ist mal, mal 1.000, mal 1.000, ja. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel 0,087 Kilogramm haben, mal 1.000, mal 1.000, das ist 87.000 Milligramm. So rechnet man nun mit der Masse. Und was ist jetzt mit der Zeit? Für die Umrechnung der Zeit benutzt man dieses Schema. also das ist eh bekannt, glaube ich, ein Tag hat 24 Stunden, eine Stunde 60 Minuten, eine Minute 60 Sekunden. Und das bedeutet, wenn ich jetzt Tage in Minuten umrechnen will, oder hier steht zum Beispiel, in diesem Beispiel steht Minuten in Sekunden, also Minuten in Sekunden, da muss man einfach einmal mal 60 machen. 0,08 Minuten sind 0,08 mal 60, also 4,8 Sekunden. Oft wird der Fehler gemacht, also wenn man Stunden in Sekunden umrechnen will, dann anstatt mal 60 und mal 60 zu machen, denkt man 60 plus 60 mal 120, aber das ist falsch. 60 mal 60 ist nicht 120, 60 mal 60 ist 3600. Und es steht 60 plus 60 ist 120, aber es steht hier dazwischen kein Plus, ja? Wenn man Stunden in Sekunden machen will, dann muss man einmal mal 60 und noch einmal mal 60 machen, ja. Also das ist mal 3600 letztendlich. Aber wenn man das einfach in Schritte macht, das ist eh okay. Und jetzt noch am Beispiel jetzt hier. Äh, Minuten und will das in Tage umrechnen. Ja, Minuten in Tage. Also vom Kleinen zu Großen, da geht es durch. Durch 60, durch 24. Also wenn wir so viele Minuten äh, haben, also 36.630, dann muss man durch 60, durch 24 und das Ergebnis steht hier. Und so kann man Einheiten umrechnen. Wie man Fläche und Volumen umrechnet, werden wir in einem späteren Video sehen. Danke sehr.